Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kai Wegner ist neuer regierender Bürgermeister von Berlin. Der CDU-Politiker führt künftig eine Koalition mit der SPD. Für Wegner war es eine Zitterpartie. Im ersten und zweiten Wahlgang bekam er nicht die nötige absolute Mehrheit von 80 Abgeordnetenstimmen, obwohl seine Koalition zusammen 86 Mandate hat. Erst im dritten Wahlgang erreichte Wegner die erforderliche Stimmenzahl. Er hat es geschafft, aber freuen kann er sich darüber kaum. Nicht im ersten, sondern erst im dritten Wahlgang erhält Kai Wegner genügend Stimmen und wird am späten Nachmittag als regierender Bürgermeister von Berlin vereidigt. Ich schwöre, so war mir Gott helfen. Vorangegangen waren zwei gescheiterte Anläufe. Im ersten Wahlgang erhält er 15 Stimmen weniger, als CDU und SPD-Abgeordnete haben. Im zweiten Wahlgang sind es sieben Stimmen weniger. Beide Fraktionen ziehen sich mehrfach zu Krisensitzungen zurück. Es war ein sehr holpriger Start. Umso mehr bin ich froh, dass dann auch nach intensiven Beratungen in den Fraktionen, nach intensiven Beratungen bei uns und bei der CDU am Ende auch alle signalisiert haben, mitzustimmen. Im dritten Wahlgang reicht es dann. Wegner zieht als erster Christdemokrat seit fast 22 Jahren ins Rote Rathaus ein, dem Amtssitz des regierenden Bürgermeisters. Auch wenn wir jetzt ein bisschen lange Plenarsitzungen hinter uns haben, wir freuen uns einfach gemeinsam auf diese große Aufgabe, die wir haben. Und ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit euch, mit Ihnen allen. Die AfD-Fraktion behauptet, dass auch Abgeordnete aus ihren Reihen für Wegner stimmten. Nachprüfen lässt sich das nicht, die Wahl ist geheim. Harsche Kritik kommt aus der Opposition. Das war wirklich desaströs heute. Ähm, Kai Wegner hat es in zwei Wahlgänge nicht geschafft, eine eigene schwarz-rote Mehrheit zu bekommen. Und er ist in einen Wahlgang gegangen, bei dem er riskieren musste, mit, der, mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. Den Start hat sich Kai Wegner sicher einfacher vorgestellt. Nun müssen er und sein Koalitionspartner SPD zeigen, dass die Regierungsarbeit reibungsloser verläuft. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die Pläne der Regierung für eine Einwanderung von Fachkräften diskutiert. Menschen aus Nicht-EU-Ländern sollen künftig leichter nach Deutschland kommen können, um hier zu arbeiten. Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil erklärten, der derzeitige Mangel an Fachkräften schade Wirtschaft und Wohlstand. Einwände kamen unter anderem aus der Union. Shohin Boboyonov ist im zweiten Lehrjahr zum Dachdecker. Er kommt aus Tadschikistan. Jetzt lebt er im Hochsauerlandkreis. Sein Chef hatte vier Jahre lang einen Azubi gesucht und stöhnt über die Bürokratie. Dies ist einfach nur ein Ordner, um diese gesamten Formulare und diesen ganzen Bürokratismus, den es gibt, bis man die Auszubildenden dann hier hat.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 Das war heute auch Thema im Bundestag, denn ohne ausländische Fachkräfte wird die deutsche Wirtschaft Schaden nehmen, sagen Experten. Das neue Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung soll es einfacher und attraktiver machen, eine Arbeit in Deutschland anzunehmen. Ende letzten Jahres gab es rund 2 Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je gemessene Wert. Das zeigt allein, wie hoch der Handlungsbedarf für uns ist. Die Ampelkoalition will ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild einführen. Je nach Qualifikation, Berufserfahrung, Sprachkenntnissen und Alter sollen Fachkräfte Punkte für eine sogenannte Chancenkarte bekommen. Auch wenn sie aus Nicht-EU-Staaten kommen und ohne dass ihr Abschluss vorher in Deutschland anerkannt werden muss. Scharfe Kritik von der Union. Sie glaubt, dass mit dem neuen Gesetz eher Minderqualifizierte kämen und damit der Sozialstaat belastet werde. Sie machen ein Downgrading auf das absolut Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können. Die Grünen kontern. Ich glaube, Sie haben den Kern eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht verstanden, wenn Sie diese Ressentiments immer wieder schüren. Weil die Menschen, die hier zu uns kommen als Fachkräfte, die haben einen Arbeitsplatz, die zahlen Steuern. Bis Shohin Boboyanov nach Deutschland kommen durfte, um hier zu arbeiten, hat es zehn Monate gedauert. Der Dachdeckerfirma würde es helfen, wenn das in Zukunft einfacher und schneller ginge.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 Pflegebedürftigen würden zu Hause versorgt. Ja. Ursula Hofmann kümmert sich Tag und Nacht um ihre Tochter Anne. Anne ist 21 Jahre alt und seit ihrer Geburt auf Hilfe angewiesen. Ursula Hofmann hat damals ihren Beruf als leitende Hebamme aufgegeben. Das hieß kein Einkommen mehr und weniger Rentenpunkte. Anne hat einen seltenen Gendefekt. Sie schluckt ständig Luft. Die wird über eine Sonde abgelassen. Die wechsle ich alle vier Wochen. Das mache ich mittlerweile selber. Ursula Hofmann kämpft seit Jahren mit anderen pflegenden Müttern für mehr Anerkennung, wie heute bei einer Veranstaltung im Landtag von Baden-Württemberg. Für ihre Tochter gibt es 912 Euro Pflegegeld im Monat. Mit der geplanten Erhöhung kämen 45 Euro dazu. Für sie nicht mehr als ein Almosen. Seit 2017 wird uns versprochen, es gibt mehr Pflegegeld. Und diese 5%, das verpufft ja eigentlich total. Also wenn man auf den Markt einkaufen geht oder man geht mal ins Kino oder man hat dieses oder jenes, das ist einfach viel teurer geworden. Die 5% sind aufgefressen. Was auch fehlt, Entlastung durch Kurzzeitpflege. Die werde dringend gebraucht für Auszeiten oder Erledigungen. Doch gerade für jüngere Pflegebedürftige gäbe es schlicht nicht genug Plätze. Es geht immer ums Geld. Kurzzeitplätze sind teuer, das will keiner anpacken. Das ist ein heißes Eisen. Und Dann machen wir es lieber gar nicht. Sie fordert auch ein Pflegegehalt und damit eine bessere Altersvorsorge. Ursula Hofmann hat Glück, ihr Mann bekommt eine Rente. Sie kennt aber auch alleinerziehende Mütter, die in Vollzeit pflegen. Ihnen droht Altersarmut. Selbst wenn sie gut ausgebildete Fachkräfte wie Ursula Hofmann sind. In gut zwei Wochen sind in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Aber bereits seit heute können Deutsch-Türken hierzulande ihre Stimme abgeben. Bundesweit öffneten die Wahllokale ihre Türen bis zum 9. Mai. Die Abstimmung gilt als Schicksalswahl für den türkischen Präsidenten Erdogan, der nach 20 Jahren um seine Macht fürchten muss. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Herausforderer, Oppositionsführer Kelic Darollu. Etwa 1,5 Millionen Türkinnen und Türken in Deutschland dürfen bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei mit abstimmen. Das sind 2,3 Prozent aller Wahlberechtigten. Die Mehrheit von ihnen sind Anhänger von Präsident Erdogan und seiner AKP. Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2018 holte der Amtsinhaber in Deutschland knapp 65 Prozent der Stimmen im Vergleich zu 52,6 Prozent insgesamt. Das beste Ergebnis erzielte Erdogan in Essen mit 76,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. In Berlin reichte es für eine knappe Mehrheit. Bei der anstehenden Wahl wird jedoch ein knapper Ausgang erwartet. Oppositionsführer Kılıçdaroğlu hat Umfragen zufolge gute Chancen, Präsident Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen. Vor dem türkischen Konsulat in Hürth bildet sich am Vormittag eine lange Schlange. Allein in Nordrhein-Westfalen dürfen rund eine halbe Million Menschen ihre Stimme abgeben, obwohl sie nicht in der Türkei leben. Ich sag mal so: mindestens einmal im Jahr bin ich in der Türkei. Meine Familie ist dort. Und äh, wir möchten gerne alle zusammen sogar dort leben, wenn wir dann natürlich die Möglichkeit hätten. Und, äh, die Türkei muss stark sein, damit wir hier stark sind. Eigentlich finde ich das gar nicht gut, weil wir sind ja im Jahr vielleicht für ein paar Wochen da im Urlaub. Und wir leben ja hier in Deutschland und wir sind ja deutsche Bürger. Deswegen finde ich meiner Meinung nach steht es uns eigentlich nicht zu. Aber ich als junge Person, ich möchte diese Initiative ergreifen und natürlich auch wählen. Große Wahlkampfevents in Deutschland wie hier 2014 in Köln gibt es diesmal nicht. Die gesetzlichen Regeln dafür sind strenger geworden. In den Monaten vor der Wahl dürfen in Deutschland solche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. Auch dieses Mal wird wahrscheinlich eine Mehrheit der hier lebenden Türken Erdogan und seine AKP wählen. Sein Vorsprung aber könnte schmelzen. Die Leute spüren, dass es in der Türkei einen Machtwechsel geben kann. Diesmal die Chancen stehen gar nicht so schlecht für Kılıçdaroğlu. Deshalb sind die Oppositionellen in Deutschland mit Wahlberechtigung, mit türkischem Pass motivierter als die AKP-Anhänger. In Deutschland lebende Türken dürfen, wie hier in Düsseldorf, noch bis zum 9. Mai abstimmen. Die Wahl in der Türkei findet dann am 14. Mai statt. Spanien stöhnt unter einer Hitzewelle. Seit Anfang der Woche hat heiße Luft aus Afrika die Temperaturen auf weit mehr als 30 Grad ansteigen lassen. Heute erreichten die Werte vor allem in Andalusien einen vorläufigen Höhepunkt. Der Wetterdienst rechnet mit den heißesten Apriltagen seit über 70 Jahren. Was manche Touristen vielleicht freut, bereitet einheimischen Sorge, denn das Extremwetter führen Experten auf den Klimawandel zurück. Schlange stehen an öffentlichen Brunnen. Spanien erlebt gerade die erste Hitzewelle des Jahres mit Rekordtemperaturen wie hier in Sevilla. Normalerweise, normalerweise hätten wir jetzt 20 Grad, aber es sind 36. 22, Unglaublich. Historisch diese Temperaturen im April. Es ist das Thema in den spanischen Medien. Bis zu 37 Grad werden auch für morgen wieder vorhergesagt. Nicht zwei oder drei, 15 Grad wärmer als üblich wird es damit in einigen Landesteilen. Diese Tendenz zu Extremen nimmt zu. Das haben Fachleute so prognostiziert, die sich mit dem Klimawandel in Spanien beschäftigen. Spanien will nun Maßnahmen zum Hitzeschutz vorziehen, die sonst erst im Sommer gelten. Bus und Bahn sollen etwa häufiger fahren, um längere Wartezeiten in der Sonne zu vermeiden. Schulen können früher mit dem Unterricht beginnen. Doch außergewöhnlich ist nicht nur die Hitze, sondern auch der ausbleibende Regen in Spanien. Und nicht nur dort. Europäische Satellitendaten zeigen, auf orangenen Flächen gibt es eine Warnung, weil Wasser fehlt. Rot heißt Alarm. Hier ist der Wassermangel bereits extrem. Bauern müssen die Bewässerung einschränken. Das wird Preise in die Höhe treiben, durch Ernteausfälle bei Oliven etwa. Die Folgen von Hitze und Trockenheit rund ums Mittelmeer werden also auch in Deutschland ankommen. Tausende Menschen sind zum ersten Publikumstag der Leipziger Buchmesse gekommen. Nach drei Jahren Corona-Pause konnten sie Autorinnen und Autoren wieder persönlich treffen und sich bei Verlagen informieren. Auf dem größten Frühjahrstreffen der Branche wurde außerdem der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch und Belletristik vergeben. Denzer. Güetzer für das Buch unser Deutschlandmärchen. Eigentlich ist es sein Applaus, Dinzer Güitzer, der Mann in der Mitte, der Buchpreisträger. Nein, sagt er selbst, denn das sei der Preis aller und holt deshalb kurzerhand die Mitnominierten in der Kategorie Belletristik auf die Bühne. Echte Emotionen nach drei Jahren Preisverleihung unter Pandemiebedingungen. Unser Deutschlandmärchen erzählt die Geschichte einer migrantischen Familie. Diese Geschichten die waren immer hinter einer Fassade versteckt. Die kamen in der Gesellschaft nie so ins Gespräch. Es gab natürlich großartige Kollegen, Kolleginnen und die darüber auch geschrieben haben, die diese Geschichten erzählt haben. Aber leider, leider wurden die bis heute auf so einer großen Bühne nicht ausgezeichnet. Volle Messehallen am Tag 1 freuen die Verleger, die seit der Pandemie noch nicht alle Leser zurückgewinnen konnten und jetzt mit gestiegenen Papier- und Energiepreisen zu kämpfen haben. Deswegen waren die Bücher teilweise. Bis zu 60 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Das kann man nicht umlegen, das kann man nicht weitergeben, das bezahlt auch keiner. Insofern ähm, mussten wir ein bisschen zurückgehen von unserem Programm her. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 130.000 Besuchern, etwa 60 Prozent des Vorpandemieniveaus. Hier in den Hallen ist ja ein bisschen leerer. Aber ansonsten freue ich mich, dass es jetzt einfach wieder stattfinden kann. Worauf freuen wir uns am meisten? Ja, auf unsere Autoren, unsere Lieblingsautoren vielleicht zu sehen. Lesungen. Verlage kennenlernen, ein bisschen stöbern. Bis Sonntag stehen über 2000 Veranstaltungen auf dem Programm der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 28. April. Unter Tiefdruckeinfluss wird es wechselhafter. Aber da aus Südwesten wärmere Luft heranfließt, steigt auch die Temperatur. Von der Ostsee bis nach Bayern funkeln heute Nacht noch längere Zeit die Sterne, aber von Westen zieht Regen heran. Im Nordosten morgen zunächst freundlich, aber der Regen breitet sich aus, kann im Süden stellenweise auch ergiebig sein und erreicht am Nachmittag den Osten. Währenddessen lockert es Richtung Westen auf, aber es gibt noch Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Im Westen und Südwesten heute Nacht um 10, im Osten um 0 Grad. Morgen an der See und im Erzgebirge um 10, im Südwesten um 20 Grad. Grad. Am Samstag gibt es zunächst mehr Wolken als Sonne, später wird es freundlicher. Ruhiges Wetter auch am Sonntag. Aber am Montag breiten sich von Südwesten neue Wolken aus und bringen einzelne Schauer oder Gewitter. Um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen nach den Hintergründen des Berliner Abstimmungschaos bei der Wahl des neuen regierenden Bürgermeisters. Und es geht um gelebte Inklusion auf dem Fußballplatz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.